Ja, guten Tag. Es ist mal wieder an der Zeit, dass wir uns bei euch melden, weil wir stehen vor einem ganz schwierigen Dilemma. Wir haben nämlich äh, für einen Song zwei Refrains am Start. Und zwar haben wir von nicht allzu langer Zeit einen Song namens No Love aufgenommen. Take a piss again! Der hatte auch einen wunderschönen Refrain. Refrain Nummer 1, der von Andy, der, naja, mittelprächtige Andy, spielt mal ab. No love to show But you always keep close No love in town But still you stick around You'll be forever found Tata, tata, tatü, tata Bleibt im Ohr, ist eigentlich auch sowieso schon im Ohr. Und jetzt kommt das Oberhammer, endgeile, super Gerät eines Refrains. Hört ihn euch an, der Hammer. No love to feel, but you are das ist doch mal ein Refrain. Dieser Refrain ist emotional, charakterlich total festigend und außerdem macht er größere äh, bei Frauen und bei Männern äh, längere und überhaupt. Ich könnte noch andere Gründe anzählen, aber die fallen mir jetzt gerade spontan nicht ganz so ein. Es geht ja auch um Traditionen. Man kann ja nicht einfach bestehende Sachen nehmen und die dann völlig umschmeißen. Dann wäre es nicht mehr äh, Pommes rot-weiß, dann wäre es auf einmal Pommes lila-grün. Das will doch keiner. Es ist an euch zu entscheiden, was passieren soll Wir zusammen. Wir schaffen das, den Olli davon zu überzeugen. Lasst euren guten Geschmack entscheiden und für alle anderen, die sich anders entschieden haben, ihr habt voll und habt echt Ihr müsst euch das nachher anhören, wenn es auf dem Album ist. Also bitte stimmt ab. Vielen Dank und tschüss.